Moin und Willkommen an einer weiteren Emission, an diesem Fall zum Thema Jurassic World zu Lützeburg. Und wie ihr schon könnt denken, es geht um Fossilien. Wenn man von Jurassic schwätzt, das kennt ihr bestimmt aus dem Kino. Da sind Dinosaurier im Spiel. Und Dinosaurier wissen ja, die kennen mal just und von Verstängerungen. Aber was tut das mit Lützeburg zu tun? Hatten wir Dinosaurier zu Lützeburg? Aber wir werden nur gesehen, effektiv am Laufe dieser Sendung, dass man zu Lötzeburg effektiv einen guten Teil aus der Zeit erhalten haben, die ihn Jura nennt, also auf Englisch Jurassic. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein paar Fossilien sammeln wollt. Da außen verschiedene von ihr schon bestimmt schon mal ein paar Fossilien fanden oder waren schon ein paar gezielt Fossilien. Auf jeden Fall, haut am Laufe der Emission, werden wir gesehen Einerseits, wo kann ich die Fossilien fanden, was die Fossilien? Wie kann sie interpretieren? Aber wie kann ihnen ihnen so gut eventuell umgehen? Für uns zu fangen, schauen wir uns einke, den Innergrund von einem Land an. Ihr wisst ja, wenn ihr ein Lachgruft am Boden, irgendwann steht sehen, ob es ob Fels. Aber wenn ihr will Fossilien fannen, also Verstängerungen von denen, wir sind, dann braucht wir natürlich Felsen, wo sie dran verstängert sind, wo sie dran erhalten sind. Aber wenn wir vom Jura schwätzen, schwätzen wir von einer bestimmten Zeit um, an der Erdgeschichte. Hier zu wir verschiedene Stängssochten. Das wird bestimmt, wenn am geht, da am Eisleck spazieren geht, dann sieht es Schiefer. Wenn da an der Stadt Spazier geht, dann sieht es so eine geltische Steine, die die Klippe und teilweise die Kassematte mischt, da dass der Luxemburger Sand stehen eine ganz andere Steine sieht da, wenn da an der Minnetspazieren geht, dort hast du Bude im Rot. Dafür ist das ja auch Da Das ist ganz andere Steine, wie am Eisleck oder wie an der Stadt An die Steine, die enthalten natürlich, größtenteils Fossilien, aber immer andere, je nachdem sie wegen dem sie in sich befinden. Wenn wir jetzt noch wie das Lübe Land am Innergrund aussieht, muss man einen sogenannten geologischen Quart holen. Das ist ein Quart, der schön die ist, schön farfisch, und die Farben die sind nicht zufällig so auf der Quart, die Farben, die weisen weil wie ein Gesteinssucht am Innergrund ist. Der Tisch, wenn den nachgerufen, ob welche stehen, trifft ihn dann in dem Moment. Und ihr seht, dass dieslich, also, den nördlichen Teil vom Land, den nur eine Farbe wie der Rest vom Land. Und das liegt darunter, dass am Eisleck einer Gestänge wie am Rest vom Land. Aber wenn man vom Jura schwätzen, also das, was Jurassic World am Funkerhall durchstellt, dann schwätzen wir von denen Doten Gestänksschichten, also die, die nur an den kräftigen Farben zu sehen sind. All die anderen Gestänge am Land, die lo mannig zu sind, die sind mehr alle. Die sind entweder wie am Eisleck aus dem Devon, oder wie am, am Osten vom Land, lanscht oder oder Töschendemäßlegern im Gutland, aus der Trias. Und die ganze Zeit in wir Heimat wie Jura, die wohnen, Trias, geheimnischt äh, Da sie das da die Bezeichnungen am Prinzip der von der Erdgeschichte. Aber wenn wir vom Jura sprechen, da können wir auch genau ein Alter draufsetzen, Da sprechen wir von 200 bis 150 Millionen Jahren, so alt als heißt Gutland. Das Eisleck ist ein gutes mehr Aal, das ist über 400 Millionen Jahre alt. Woran leitet das? Ja, ganz einfach, die Gestänge am Eisleck sind für 400 Millionen Jahre aufgelagert. Gehen. Die sind dann gedreckt, gefaltet, zu Birchen abgetürmt. Am Recht sind Gestänge am Gutland aufgelagert. Gehen. Wenn die Loveld-Fossilie sammeln gehen, muss man natürlich wissen, mit welchen Gestänge zu tun haben. An Schulograd gerade gesagt, wir haben am Eisleck ein bestimmten Zucht stehen, an der da das die Schiefer. Der Schieferer kann den das sind, wie du nun schon seht, geschiefer das. Da kann denen eben auch Doronadasen meistens groß sein. Und den enthält eben die typischen Fossilien, die zu der Zeit geliefert wurden weil die Gestankse aufgelagert haben. Dinosaurier kaufen dann derzeit nicht. Also wenn der wild Dinosaurier fangen, da geht nicht dann den Eislecker Schiefer sammeln. Wie kann man die Gestanksalon nach einer sichern, außer dass er sich die Farbe der Gestängen anguckt oder die Form von der Gestängen? Man kann ihn zum Beispiel sich einen Loop holen und da kann er genau gucken, welche Komponenten die Gestänge haben. Und das lohnt sich von allem, wenn er zum Beispiel den Miner guckt, den, äh, wie ich für gesagt habe, Rodel sich das. Und den er also eben da, wenn es drauf ist, weil Eisen enthält. Aber wenn er mit mal eine Loop guckt, dann sagt er, die Klangkeren vom Eisen als Klang da Das ist ein Erkennungsmerkmal von den Gestänkern aus der Minne zum Beispiel. Wenn ihr so den letzten Beier Sandstehen guckt, der glänzt so ein bisschen, aber wenn ihr mal da oben guckt, dann seht dass das lauter Klang Sandkehre sind. Und wenn ihr noch wie ihr Sand nur weisen und dann braucht ihr ein Stück Glas. Ihr könnt auch ein altes holen oder ein altes alte Glas, aber abgepasst, wenn da das stehen testet, und an das Sand dran kann das Glas so noch waschen weil wir ein Schreibs kriegen. Wir können das lieber testen. Ein Stück Glas, das Sandstehnen geräumt hat, hat ein Schreibs. Und das leidet darunter, dass Sand, also Quarz, an einem Stein mehr ist wie Glas. Wenn lo hier äh Kallek stehen hält, wie man da nicht findet, an der Reif den, Stück Glas. Du kannst kein schreiben, der leidt das dass wie Möllers. und so kann ihn zum Beispiel der Sand stehen vom Kallek stehen Es gibt noch weiß, wie er den Kallek stehen kann äh, identifizieren oder erkennen, und zwar an dem Sinn, mit Seil, über drauf möchte, und da guckt. Die Leute, die meinen es gut schon, natürlich kein Starkseier, aber also die Leute, die aber wenn ihr ganz genau da sieht habt, dass da kleine entstehen. entstehen, der Tisch, du hat eine Reaktion. Und die Reaktion zwischen Seier und die Steinen kann nicht mehr von den Köln war Für was ist die überhaupt dann nur wichtig, dass ihr wisst, wer im Gestein sich befindet. Aber wie ich für Drucke so tun, nicht alle Steine enthält dieselbe Fossilien. Und wenn ihr Fossilien finden, die 400 Millionen Jahre sind, dann muss er natürlich die Schiefer identifizieren. Wenn der Fossilien aus der Jurazeit zeit über die ja schwätzen, Haut dann muss er auch die Gestanks aus dem Jura identifizieren können. Wie geht das da also konkret, wenn er an den auf den Terrain geht, wenn er an einen Stehbruch geht, und Fossilien zu sammeln? Er soll nicht nur mit, an einen großen Stehbruch an der Minette und du so wie ein Fossilien sich um dem Terrain tatsächlich auflebt. Wir sind hier in einem großen Steinbruch, wo Kalkstein abgebaut wird für die Zementherstellung. Und das ist eben ein solcher Aufschluss. Das heißt, hier sind sehr viele Gesteinsschichten freigelegt und zugänglich. Und um Fossilien zu finden, muss man sich erstmal die Gesteine sehr genau anschauen. Weil Fossilien haben oft eine andere Farbe und eine andere Textur als das umgebende Gestein. Und äh, so kam es dazu, dass wir einen Knochen in der Wand entdeckt haben von einem äh, Istiosaurier. In dem Moment der Entdeckung war noch nicht klar, ob es ein Istiosaurier war, aber es war schon ersichtlich, dass es sich um einen Knochen handelte. Und äh, das war in einer Wand, wo vorher gesprengt wurde. Das heißt, vor der Wand lag ein großer Haufen von losen Steinen. Wir haben uns zuerst die Wand angeschaut und dann im Steinhaufen vor der Wand nach, diesen, nach weiteren Knochen gesucht und auch äh, welche gefunden. Man findet aber häufiger die Fossilien von Wirbellosen, das heißt von Muscheln, von Stachelhäutern, manchmal auch von Tintenfischen, den sogenannten Belemniten. Und all diese Fossilien ergeben nachher ein Gesamtbild von dem Lebensraum in dem diese Gesteine abgelagert wurden. Und die Aufgabe des Paläontologen besteht darin, die ganzen Daten, die man aus den Steinen und aus den Fossilien finden kann, zusammenzutragen und daraus das Gesamtbild des vergangenen Ökosystems zusammenzustellen. Vielleicht war da schon ein war, an einem Stehbruch oder auf einem ein, ein Platz wo Steine zu sind. Aber vielleicht sind in dem Moment schon Fossilien abgefallen. Die meisten Fossilien, die man ein einfach So kann zu Lützeburg fanden die kann da wahrscheinlich. Die sehen so aus. Das sind Teufelskrallen. Die fanden da für an allem am Hirsch auf den Feldern, wenn die gepflügt gehen, wenn der bei sie drauf geredet wird. Und ich bin mir sicher, dass verschiedene von ihr stehen, auch schon von tuna Fleisch so zu hier an ihrem Regal da Das ist ein typisch Fossil aus der Jurazeit, zeit da das also quasi schon ein Steck Jurassic World weiter in dem Moment an der Hand hält. Aber was sind das überhaupt für deren? Und da könnt eben Paläontologie anspielen. Da sprechen wir wirklich von der Wissenschaft, von den Stängen, von der Verstängerungen, von den Fossilien. Also quasi, wenn am Film Jurassic World äh, guckt, Du gehst verschiedene Personagen, du gehst Dinosaurier und du gehst immer irgendwo eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler. Mich persönlich, und dich als Kant immer immens faszinierend. ich wollte immer so sie wie dei oder auch wie Indiana Jones, aber abgepasst aufgepasst, als Archäolog und nicht Paläontolog, der sich einer Sache am meiner Grund hat. Aber diese Personagen an Film haben mich immer extra inspiriert und dass die Wissenschaftler die kennen sich aus mit den Verstängerungen. Ich bin untertan selber Wissenschaftlerin, ich bin Paläontologe am Naturmuseum, eine meine Aufgabe ist für so Fossilien zu verstehen. Aber wenn man sich so einen Teufelskrall genau anguckt, dann erkennt man, dass er ein Schule ist. Heinz, du noch nach zweiten Zwitschule Drop. Also bei ihnen in der man in zwei Schulen dann ist es am Prinzip bei einer Muschel. Das heißt, ein Teufelskrall ist ein, ein ist eine verstängerte Muschel, die vier Millionen von Jahren geliefert hat. Ich mache ein anderes Beispiel von einer Muschel aus dem Lützbüller Sand stehen. Wir wissen, dass das immer ganz einfach ist, eine Muschel erkennt. Ihn. Ob sie das verstärkt oder ob ihn sie um Strand findet, wo sie nach vier kurzem geliefert wird. Mehr kompliziert geht es aber, wenn sie einen Däger wie der Titan zum Beispiel. Das ist auch ein Fossil, den sie zu Lützbüller relativ oft findet, vor allem am Sand stehen oder dort, wo er noch Deiwelskrallen findet oder eben an der Minute. Verschiedene von ihr werden da das gedreht, gedreht, das schlägt. Obgepasst, wenn in der Däuer, dasselbe Stäuer hält und nicht aufmacht, Da dann sagt den da sind einzelne Kummer. Und das ist bei keinem Schläg der Fall, weder Freier nach Haut, da sind wir schon direkt bei einem ganz anderen da das ist nämlich ein sogenannten Ammonit. Ein Ammonit ist grosso Modo von mit Nautilus von Haut, die Kinder, da, der lebt nach immer an der Meer, und das ist im Prinzip ein Töntefisch, der an einer abgeholten Schule lief. Loweisen sich die ganze Zeit die Fossilien, die so wie wirst Wüste hier am Grab haben, normalerweise nicht auf um Terrain Für was, man wenn man normalerweise ein Fossil findet, dann ist es am Stehen dran. Die krallen die finden den Doven so oft, weil sie rausgewascht gehen, und auf einem geplauerten Feld, müssen sie einfach nicht mehr ein Becken an sie so abraffen. Die allermeisten Fossilien stehen aber fast am Stehen dran und müssen dann recht freigelöst gehen. Das kann ich noch selber machen, dafür brauche ich, äh, dafür brauche ich meistens kein speziellen Geschirr. Oft geht es durch, wenn ich den Fossil, den ich finde, wäscht. Hier muss ich aber auch ein bisschen machen mit, mit einem kleinen Messel, mit einem kleinen Null. Aber wie das eine gemacht wird, das weiß ich an dem nächsten Film. Du siehst da siehst man nämlich, wie Leute die effektiv äh, Präparation von so, äh, von so Fossilien machen, wie sie schaffen. Voilà, also hier sieht man effektiv, weil äh, Millimeter für Millimeter mit einem kleinen Null das Stehen vom Fossil gewaschen wird. Da braucht ihr natürlich immens, immens viel Zeit dafür, da muss ihn ganz viel Geduld tun. Oft braucht ihr noch einen Loop, weil verschiedene, Fossil, verschiedene Fossilien nur kleine Details auf der Ehe muss aufpassen, dass ihr nicht äh, zu viel Kraft erwaschen möchte. Pinsel, noch eins zu benutzt, vor allem dann, wenn das, äh, das stehen, die Steine, die ist als echter Möllers. Und oft geht es das durch, dass er den das Stehen effektiv einfach wäscht Was man Museum oft auch benutzen, das sind Spezialapparate. Die kennen er vielleicht vom Zahndoktor, Da hast so zum Beispiel in Messel den elektrisch funktioniert. Da täscht heißt, du ein Motor dran, der vibriert und durch die kleinen gehen, wie wenn ein Zahn gebotzt wird beim Zahnarzt, gehen die Klangstecker stehen vom Fossil Wäsch gemacht. Darüber raus geht es nach Methoden, die für allem von den benutzt wird, für allem wenn ein Fassade gebotzt wird, nämlich Sandstrahlen. Dort geht man mit ganz viel Druck, mit Luft, gehen kleine An dem heutigen Fall sind das Eisenkerren, die gehen oben stehen, Geschoss mit der kleinen Pistole, und alle einzelnen kleinen Eisenkerren die ein stehen vom Fossil erwäsch. Natürlich dauert das alles ganz lang und reicht nur viele, viele Stunden, als so ein Fossil am Ende dann komplett freigelöst Ein anderes Fossil, das wahrscheinlich schon oft gesehen wird, sind die sogenannten Donnerkeilen. Die finden hauptsächlich an der Minette, und ich da verschiedene von denen, wie denn die Donnerkeilen Mal ganz einfach. Die Leute, die auch schon freier fand, und sie konnten sich absolut nicht erklären, was das ist. Sehen sie sehen so, ob die Felder fanden. Sie sehen so, davon, sie ein Haus gebaut haben, mit Stehen. Und wie könnte das Kind der Götter der Haut ähnlich aussehen? Haben sie damals gemerkt, haben sie sich überlegt, wie wo können die Dinge da, die ausgesehen wie die Kurbel von einer Flanke, wie können die an das Stehen kommen oder auf das Feld kommen? Also, die ned konnten sich nicht erklären, wie das de Gott persönlich war, den bei einem Donnerwerder geschossen Geschoss ob der geschossen wird, Und die sind dann am Stehen hängen geblieben. Andere, die vielleicht ein bisschen. Äh, nicht, dass sie was und tun, die dass das der vom vom Deibel Genauso wie der Titan Krall vom Deibel soll sein. Die Leute wussten sich anisch, nicht, dass die Sachen zu erklären. Und da, wenn sie sind, die nebenzustande kommen wie Donnerkeil. Heute wissen wir, dass das ein Steck von einem ausgestorbenen und den hat ungefähr ja so ausgesehen. Und der Steck war da als Fossil gesehen, hat, da das den höchsten Teil von einem Töntenfisch großem Motto ausgesehen hat wie ein Kalamach. Und so ist, hat man denen Teilen, die ausgestorben sind, da muss ich ganz genau gucken, wie sie zu verstehen und hier rauszufangen, weil es funktioniert, weil wenn ihr Kinder hört wie, wie ein Muschel, wo ihr genau wisst, wie sie Haut ausgesehen, dann muss ein die Fossilien ganz genau in der Sicht also kommen wir bei einer Dähergruppe, die ganz besonders ist, wovon wir auch viele Fossilien zu Lützburg finden können, fanden, die auch am Jura geliefert haben, zu derselben Zeit wie Dinosaurier, und das sind die sogenannten Meeresreptilien. Und für diese Leute, ja, äh, mehr genau kennenzulernen, holen sie sich ein, kurz mal an den Naturmuseum. Vielleicht war da schon ein selber da, wenn nicht, geht jemand dahin, es lohnt sich. Hallo, guck mal ein her, wartet mit den Meeresreptilien, ob sie schüttet. Voilà, wir haben hier eine ganz andere Zeit, die auch zu den Studienobjekten gehören an der Paläontologie, sind wird schon mit raus, wie die, die wir in der Vitrine gesehen haben, das sind die sogenannten Meeresreptilien. Abgepasst, die sind an den selben wie die Dinosaurier, aber es sind keine Dinosaurier. Es sind Reptilien, die für lange Zeit an mir zurückgegangen sind. Sie stammen von Land, Reptilien auf, und sie haben sich eben leben am Wasser, hauptsächlich an mir Meer um zurückgepasst. Das heißt, sie sind Platz am um Abend und sie paddeln. In dem meisten Fall also ein großer Fischsaurier, der ein bisschen ausgesehen hat wie, wie ein großer Fisch oder wie ein Delfin. Allerdings, bei der Gemeinde steht, dass Transflos Schwanzfloss anstatt orientiert war bei den Fischsaurier, weil er eben ein Verwandte von den Reptilien ist also und nicht eine Verwandte von den Säugetieren, wie, wie Delfinen. Voilà! Die Fossilien, die der Loa Muse gesehen hat, die sind natürlich ein bisschen zu groß, um sie mal in das Studio zu bringen. Außer, äh, es ist äh, ja. ein junk Und hier haben wir zumindest den Kopf von so einem junk Fischsaurier, so, ja. den effektiv an der Minne gefunden. Und im heutigen Fall gefunden, weil äh, der Autobund Kollektris gebaut hat. Das also schon ein paar Jahre her. Aber so Stecker kann ihn immer noch fangen, wenn irgendwo ein Baustell an der Minne da den richtigen Stecken. Dann kann er mit ganz viel Chance so ein Jahr fanden. Wie ihr gerade gesehen habt am, am, kleine, am kleinen Ausflug aus dem Naturmuseum, das sind mehrere Reptilien. Der Tisch, das heißt, sind Dären, die ähm, Familie mit den Krokodilen, die Familie mit den Eidechsen, nicht Familie mit den Fischen und auch nicht Familie mit den Delfinen und den Walen. Und heute ist das, it, die deren, die sind ausgestorben, kurz, ihr die Dinosaurier auch, auch ausgestorben sind, also schon 4 Millionen Jahre. Und da sind sie schwer, für, sich zu, zu verlegen, wie die Dären geliefert haben. Die sehen zum Beispiel heute, Riesig an. Auch wenn die Däure halt nicht gut kann ihn aber trotzdem, anhand der Form, herausfinden, wie die Däure geliefert haben. Zum Beispiel ein großes A. Was möchte man an einem Großen an? Das kennt er doch bestimmt. Rotkäppchen. In dem Moment, wie Rotkäppchen bei seinem Boma an den Haus gegangen ist, an der Wolf schon lange den äh, Platz für der Boma angeholt hat, und an am Bettlauch, äh, an sich verklebt hat als Boma, hat Rotkäppchen gefragt, aber Boma, für was tust du so groß A an? An erinnert er sich, was der Wolf geantwortet hat? Genau, für das ich dich besser kann gucken kann. An hier gesehen er Zahn von dem Däher. und auch dort so, oder der kleine Referenz aus dem Rotkäppchen, weil die nächste Frage war, wie bumm, für was hörst du so große Zahn? An dann wird, für das ich dich besser fressen kann. Das ist natürlich ein Märchen. Aber das tut aber auch ein Wohrisch für die Fossilien. Weil in Däher, der grau sein hat, muss können gut gucken. In Und ein Däher, lang Zahn hat, Benutzt sie für Anadeeren zu fangen. Der Tisch ist mit 100 mit einem Raubdeier zu gefangen, was Anadeeren gefangen hat, an dem sie, sie geguckt hat. Vielleicht fällt dir schon noch ein bisschen an, dass das, ab. das, A, das ist nicht mehr groß für das es mir gesagt Mir Das auch noch ganz tief am Schädel, und zwar ob enger ist mit der A, das Schniss. Bei uns ist das zum Glück nicht so, sonst hätte man da ein setzen. Ich sah sie ein bisschen mehr hoch. Aber wie war das bei den Däuren so? Aber für das zu verstehen, braucht man nicht lange Etüden zu machen. du kann einfach ein kleines Experiment machen. Das ist nämlich so, dass die Däuren hier, Fischsaurier, die on Fisch einerseits Fisch gefangen, andererseits haben sie gefangen. Aber nicht egal, wie. Sie haben sie an der Mitte gepackt an an zwei deelt, weil den höchsten Teil, also quasi das war dann als Verstängerung erfunden, das war hart, das wollten sie nicht fressen. Das ist quasi wie wenn ein Nuss wird, die erst auch nicht ganz mehr, der das Schulter richtig rauf und dann ist das etwas Möllers. ist genauso wie wenn die Fischsäure gemacht hat mit das heißt, sie probiert, für den Teil wegzubeißen und den Möllerendel zu fressen. Aber für das können sie machen, wenn sie hier Schnuss ganz präzise benutzen wie ein Pinsett, und hier müsste man das auf der selben Steuhe sein wie die Spitze von der Schnee. Für das noch zu vollziehen machen wir mal ein kleines Experiment. Holt ihr einen Kamel und dann holt ihr euch heute in der ein einen Grillzahn. Oder man bestimmt in der Küche oder eine Papa in der Küche. Und dann spielen wir einen äh, Istiosaurier so wie wirklich gebaut ist, am wir spielen aber auch ein Kaja Istiosaurier, so wie wann so gebaut wird wie wir. Nämlich da ob ein Hecht an dem Mund mit Dave. Hier ist ein eisen Die Version, die wir auch gerne sind, ne? wenn wir hier einen richtigen Töntefisch hinhängen, das wäre ein bisschen gruselig. Wir haben hier einen kleinen Kamel hier gehangen, aber wenn wir den Mund, ob der Hecht, wir, wie wir einen Hund, nämlich einen an, dann ist es relativ schwer für den zu also fangen. So, schon muss ich natürlich auch ein bisschen ungeschickt aber aber sehen, wenn man es antaut an Taut von einem, einem, einem Fischsaurier setzen, nämlich Spitze von der Schnöss ob enger heißt mit den an da kann ich genau zielen und Zack wo ich den -Fisch direkt. Das ist auch kein Zufall, dass am Westen zwar in der Filme so also geschossen wird, aber wenn ihr wirklich will treffen. Da muss ich ihn so scheißen. Da tut immer dazu den, dass du, wo ich ihn hinguckt, du kann ihn am besten zielen. Und so kann ich verstehen, für was die Deren so geformt waren, wie sie, äh, wie sie geformt waren, nämlich mit einem großen A oder bängeligen Wie haben die Däuren dann so ausgesehen? Mal ja ganz einfach. Wir haben heute erst Möglichkeiten, für so Fossilien 3D zu scannen. Mit den selben Apparaten, wie zum Beispiel auch an der Spidola geschafft wird, wird dann ein 3D-Bild gemacht von dem Skelett. Und dann muss ich auf den richtigen Platzen die Muskeln, an Haut, an der Fettschicht rundherum setzen, Und dann kriegt ihr etwas raus wie der Toten. Der ist eine dreidimensionale Rekonstruktion von so einem Fischsaurier. So wie man das aufgrund von wissenschaftlichen Donnern, vierstellen dass die deren ausgesehen haben. Der Hone natürlich ganz klingen, die war fleisch, die Meter lang. Man muss sich nicht täuschen. Ich hat die ganz groß gut nicht können mitbringen, weil die sind über 10 Meter lang. 10 Meter, für die Stadt können 40 Steine, das ist ungefähr so lang wie ein, wie ein Bus. Und zwar die Dürbelbusse. Nicht gerade. Aber 10 bis 13 Meter lang waren die größten und auch von denen, wo man zuletzt überrascht Ganz kompliziert geht es aber, wenn man nur einzel schanken hat. Da sind wir im Prinzip schon bald wie an der Kriminalforschung, wo ihn ein Mordfall muss obklären hat just ganz ganz wenige Beweise. Wenn ihr just ein Einzel habt, von einem derer, was möglicherweise auch noch ausgestorben ist, wie soll ich das interpretieren? Mehr ganz einfach. Die Wissenschaftler gehen dann run und gucken sich die Schank genau an. Zum Beispiel gucken sie, wo die sind an den Schanken, weil die in alle Funktion Funktion. Sie gucken, wie eine Form, Gelenker hun und sie gucken, wie Proportionen von der Schenke sind, also wie lang sind sie, wie breit sind sie, wo gehören sie von allem hin an die Körper. Und im heutigen Fall haben wir zu den und zwar von einem ganz speziellen Däher, von einem Plesiosaurier. Aber in diesem Ausgesehen kann ich euch nur weisen, dass hier ein sogenanntes Plesiosaurier, das ist eine Gruppe von ausgestorbenen Meeresreptilien, die auch bei Eis geliefert haben, auch zu derselben Stadtzeit Zeit wie die Fischsaurier, also für über 180 Millionen Jahre. Aber wir wissen, wie die Dörren ausgesehen aussehen, weil wir eben Fossilien von denen gefunden haben. Es war ganz schwer zu, zu verstehen, als, als wie die Däuren geschwommen sind, weil wir dann keine Däuren mehr die, genauso wie die Plesiosaurier, feierpaddeln haben und alle Feier benutzen. Was den dort machen als es geht den nächsten Schritt mehr weit, am, am gleichen Teil zu dem, was wir gemacht haben mit der Kamel, bauen den Roboter und lassen ihn dann ein bisschen schwammen und dann guckt ihr, wie am besten schwimmt. Das geht doch tatsächlich gemacht. Es geht aber nicht nur große Fossilien. Ich meine, wenn ihr spazieren geht, dann guckt ihr von oben, da das, was dem Boden und dann fand ihr natürlich statt, was dem am bloßen angesagt. Ganz viele Paläontologen gehen aber, ob die Fossilien sich, aber das ist ganz anders Also könnt ihr ein bisschen an die Küche gehen und dann holt ihr das heute, das kann ihr. Ein Sift oder ein Seibecken. An Doma da wird normalerweise gemäß gewäscht oder die Nudeln Me war Aber was den Doma da auch kann machen, dass das auf sich nur Fossilien aber die ganz, ganz, ganz kleinen. Okay, ich ging so, das ist also nicht unbedingt das, was man am, am Naturmüse benutzen. das können ihr aber selber benutzen, um die selben Fossilien zu sichten. Wir am Naturmüse benutzen Sifter, die eigentlich so aussehen. Die sind ein bisschen rein, die sind ein robust, die sind extra dafür gemacht, für Stangen zu siften. Aber ich dat, mä, ganz einfach den auf einem Platz, wo auch Fossilien fanden, holt ihn ein bisschen zu Bulli, möchte ihn den an der Sift, an der Götter, in einem fließenden Wassergewäsch. Wenn es gelüftet, macht deren den Eltern den hat und macht das nicht in der Küche oder auch nicht im Burgzimmer, weil da wird ganz, ganz, ganz, ganz viel Bulli herauskommen. Erstens, dass er ja nicht alles dreckig und zweitens bleibt die Bulli auch mit der bisschen Chance hängen. Da wenn er das macht, macht er dann entweder der Bausen oder vielleicht schon da auch ein, ein Lavabo an der Garage, wo sowieso äh, dreckige Sachen gewaschen gehen, äh, macht das nicht an der Küche. Aber wenn er da dann äh, Bulli gewascht hat, da bleibt natürlich etwas übrig am Sift, nämlich alles das, was mehr groß ist, wie die Löcher vom Sift. Aber wenn er den durchrannen kann, kann ich euch du Da brauche ich natürlich einen Loop dafür, so ein Loop wie die heute geht, normalerweise durch und natürlich benutzen wir ein bisschen mehr stark aber wenn ihr das hier wird wollt, probieren, geht es so eine Lupe zu Aber was gesagt ihr hier? Hier ist im Prinzip, das, was übrig bleibt, wenn ein Bulli wäscht, wo Fossilien dran sind können. Was erkennt ihr hier? Bei einem Pass hat klar, als größten Referenz. Da sieht ihr auch, dass sie relativ klein kehren, größt von einem Sandkern. Aber wenn ihr ganz genau guckt, erkennt ihr hier so kleinen Stäbischer. Was kennt das Sinn? Das ist nicht durch Zufall, dass der hier ausgesehen wie Stäbischer. Aber wenn man sich die, die äh, kleinen Stecker hier genau anguckt, von denen raus, das sind Überrechte von den Toten. Die kennen das doch, oder? Wenn man mal auf der Plage fährt und das Wasser gegangen, wo man immer wieder trippeln, nicht auf die kleinen schwarzen Dinger, das sind. sie sicheln. Wenn der da drauf getrüppelt sit, dann wirst du die auch Stacheln. Und die Stacheln die kann ich verstängert fangen, auch bei Eis zu Lützburg. Was fällt dich dann hier nach oben? Das sind nach spezielle Formen. Die ich kann erkennen. Oder? Guckt man genau. Richtig. Da sind kleine Sterne dran. Aber was machen Sterne an den Bullies-Überrechtern aus man Ganz einfach: dass sind keine Sterne vom Himmel, natürlich nicht. Die sehen ganz anders aus. Äh, das sind Überrechtern auch von ausgestorbenen Dären. Und da sind mehrere Dären, die Familie sind mit der Und zwar kennen die auch nach von Haut, das sind die sogenannten Seililien. Sie sehen aus wie ein Blum. Sie verwandeln an die Hunde in ihrem stecken, die ausgesehen wie der. Zu guter Letzt, loma, ein Jahr muss ein Blick bekommen, äh, welche Fossilien kann, erfahren, sie nicht präparieren, sie nicht besser verstehen. Mit ihr wisst doch alle Gute bestimmt, weil die Dinosaurier alle Gute in Es Ich wette mal, dass ich von euch, kann man mindestens fünf 6 sechs Dinosaurier nennen. War das der bekannteste? Natürlich, den T-Rex. Vollenum Tyrannosaurus Rex. Der kennt da bestimmt nach zwei andere, an denen alle so ganz komisch nimm, die äh, an einer komischen Spruch sind, ne? so Tyrannosaurus, wen, wen der ja schon Tyrannosaurus. Aber vor wo kommen die neben hier? Die nehmen die kommen von der Wissenschaftler, die die ihre beschreiben. An der ist haben wir ein spezielles Fossil, den eine Geschichte erzählt, die da bestimmt kennt, aber wir gehen noch kurz an die um herauszufinden, was das für eine Geschichte ist. Hier haben um wir eine spezielle Vertreter von den Meeresreptilien, sogenannte Plesiosaurier, und zwar in diesem speziellen Fall der Melusina-Plesiosaurier. Plesiosaurier sind deren, die sie schon lange ausgestorben seit ungefähr 66 Millionen Jahren, ungefähr, und sie waren speziell doofens, weil sie hatten und einen immens langen Hals, wo zum Schluss eine ganz kleine Kapptropf ist. Es gibt heute keinen Vergleich mit den und wenn es beschwerer für zu verstehen, wie die Dieren geliefert haben, wir können sie schlecht vergleichen mit etwas, was Haut lief, weil alles, was Haut äh, an großen am am mir lief, aber nicht an Fisch ist, gesagt ganz anders, dass alles wieder dort ist. Ich habe gerade gesagt, dass die Melusina-Plesiosaurier. Für was Melusina? Ihr kennt Melusina wahrscheinlich alle gut, da das die mythologische Figur aus der Legende, die der der Stadt Lützeburg zu tun hat, Melusina war ja die Frau, laut Legende, vom Siegfried. Und Melusina hatte ein Geheimnis. Es war nämlich nicht nur eine Frau, es war eine Meerjungfrau, allerdings nicht zu bestimmten Zeiten. Für was hat das Lohn mit dem Plesiosaurier zu tun? Ganz einfach, ihr wisst, dass all der eine Nummer hat, all Acht eine Art Nummer, also eine kann der vielleicht, Homo sapiens, das ist so viel wie Mönch, den denkt, oder Mensch, der weiss, oder Mensch, der sich bewusst ist. Und das. Und der tut natürlich auch ein Numm, ein wissenschaftlicher Numm, und zwar Mikrokledus Melusinae. Wie gesagt, besteht besteht aus zwei Dehler, einmal der Gattungsnumm, Mikrokledus, genauso wie bei uns Homo, und dann den Art Nimm Melusinae. Wo kommen die Nimm überhaupt hier? Ganz einfach, Nimm von deren gehen publiziert für Wissenschaftler, Experten, die die Deere ganz gut kennen, und die genau wissen, dass das Dolo schon bekannt ist, was zu das einer Art gehört die schon beschrieben ist, oder wenn nicht, dass das eine Art, die eine neue Nummer braucht. Wann das der Fall ist, können die Wissenschaftler, die den die Art beschreiben, den Nummer festlegen. Und an diesem Fall geht es diese Idee, dass Deere Gott benannt wird Für Melusina. Für was? Ganz einfach. Melusina also ein geheimnisvolles sind, kein Wesen richtig. Wie es ausgesehen hat, Kein richtig, wie es richtig geliefert hat, wir sie nicht, ob die überhaupt geliefert hat, ob es vielleicht noch immer liefert. hat. Und so wie die Plesiosaurier, die sind an einer gewissen Analogie, wir wissen zwar, dass sie geliefert haben, aber wir wissen nicht genau, wie sie ausgesehen haben. Sie sind geheimnisvoll, sie regen Fantasie an, um. und so war es nicht mehr logisch, dass ein Liam zwischen -E einem geheimnisvollen Wesen als einer Legende und einem geheimnisvollen Wesen aus der Stein, aus der Vergangenheit. Benennen von den Achten lässt ganz viel Kreativität zu. Es sind viele Sachen, die erlaubt sind. Es sind viele Sachen, die nicht erlaubt sind. Et der keine holen, die beleidigen das. Der keine Nummern holen, die kein Mensch ausschwätzen kann. Andere muss so sein, dass er das lateinische Alphabet benutzt. Also, nur normale Buchstaben, Kein Zeichen, kein Zölle, keine Aktionen. Darüber raus ist alles erlaubt. Dadurch, der will einen ja benennen, nur seinen Partner nur seinem Freund, nur seinem Kant, nur seinem Hund, der wir in ja benennen, nur einer Stadt, nur einer Platz, nur einer Zeit, kann ich in der aber auch benennen, nur einem Künstler, nur seiner Lieblingsband. Die Freiheiten sind praktisch unbegrenzt. Für was möchte ich wir, das ist ganz einfach, erst Benennen von der ist besonders spannendes. Wenn man aber eine spannende Nummer hält oder eine Nummer, den ein Projekt baut zu einem anderen Bereich wie die Kunst oder und um den einer eine Person ein Frieden möchte, weil sie verewischt wird durch den Um, da kann in Wissenschaft weit über die Grenze von dem Klangekreis von Experten transportieren. An dir gefroht. Die Wissler. Einerseits, dass man zuletzt über ganz viele verschiedene Dächer hatten, die teilweise schon lange ausgestorben sind, die komisch ausgesehen haben, die riesig an hatten, einen langen Schnitz und die 200 auf, auf einem Niveau, für das sie können besser zielen bei der Jöscht. Die auch, dass alle die Däuren Umhauen. Und brauche ich eher Kreativität. Schickt mir ein Zeichnung von einem, von einem Saurier, entweder ein Meeresreptil oder ein Dinosaurier, das, was dir am besten gefällt, und so wie die Stadt verstellt hat, der, so wie die Stadt am, am, am, am, am flotsten könnt rekonstruieren, wie der meint, dass es ausgesehen hat, und dann geht er dem Däuer eine Num. Und was so, genau wie er am Film gesehen hat, aus dem Naturmuseum, hat er Kreativität gefroht. Wichtig ist, dass der Däuer ein Gattungsnum haben, also so wie Tyrannosaurus, und eine Art, so wie Rex. Und er will so auch los drehen, darf kein Zuellen dran sein, darf kein Achsen dran sind. Der für kein äh, spezielles Symbol sind, schlüsst Buchstaben, aber darüber raus dass alles erlaubt. Die könnt ich zum Beispiel nur ausdenken wie Minatosaurus Aschensis oder Skriptosaurus Formidabilis, irgendetwas. Er hat Fantasie gefreut und aufgepasst, jeder, der etwas rasch den kann den holen und einen Konkurs für etwas zu gewinnen. Und zwar Fossil, richtiges Fossil aus Lützeburg, kriegen die originalsten ähm, Urzeitsaurier mit dem originalsten NUM. Schickt mir Erzeichnungen mit dem Namen, ob auf meine E-Mail-Adresse bis den 29. März. Ich werde mir so alle guten angucken an die, die mir am besten gefallen, die werden einen kleinen versteigert, überraschung hergeschickt bekommen. Für das ich das auch effektiv kann machen kann, vergisst nicht, ihren NUM, ihren Alter und eine Adresse dabei zu setzen. Und da freue ich mich ob er äh, Zeichnungen an er Saurier nimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Zeit, ihr habt eine Sache kennengelernt, ihr habt Lust für Fossilien zu entdecken. Aber vielleicht sieht ihr, den der Film von Jurassic World low mit leicht anderen an, weil da ein bisschen die Wissenschaft an den anderen konnte entdecken. Bis dann, Anneke, ja.